Ja, und Willkommen, mein Name ist die RP und ich begrüße euch zurück zu Play Pass, Smash Bros. Ultimate, wir spielen klassisch Modus und ja, ihr könnt schon erkennen. Am um, okay an der Musik und am Titel, also ja, wir sind jetzt wo die äh, Überraschung ruiniert und ja, die kommen, weil warum nicht? Das wird ein Spaß. Ich weiß noch nicht, wenn ich danach spielen soll, aber mal schauen. wird Definitiv nicht mit dem Ticket starten, weil ich nicht gut abschließen werde mit dir die mit Kumpels kommt man weit Ja, Dedekong ein Charakter, den ich nicht so gut spielen kann was bedeutet, wir werden wahrscheinlich voll gut abschneiden in... mit ihm, ne? So läuft das hier normalerweise oh, oh, Gott Oh, niesen Vor allem, Entschuldigung Dedekong hat voll die beschissenen Angriffe. Er kann den hier wo er auch treten kann, dann kann er diesen Angriff einsetzen. Ja, voll schwer irgendwie zu retten ist. Dann mein Gott, Mario kriegt hat voll auf die Fresse. Dann kann er der Banane oder zwei hinlegen. Ne? Ich dachte, er kann jetzt zwei legen. Ne? Ich dachte, da wurde doch irgendwie zugefügt. Ja. Tschüss. Ich will einfach mit dem Winter. Ich bringe. Ich glaube, das ist der letzte Charakter, mit dem ich nicht so gut steuern kann, genau übrig ist klassische Mode. Aber wir haben es aber einer geschafft. Nur noch fünf oder sechs Parts klassischen muss und dann haben wir alle Charaktere. Und dann machen wir alles noch mal mit All Star modus Nein. Da kann der blöde Erdnuss schießen, ey. Ob ich mir selber Schaden mache, wenn Ich sehr gar nicht, selber Schaden mache. Geil. von ja, meiner ollen Tschüss. Hey, schon wieder. Also, da will ich vielleicht nicht in Gebeknarre. Dreck. Den gesehen habe ich war no scope mit der Nintendo Scope. Das geht okay. Ich will mal wissen, wie viel diese so blöde Art uns abzieht. 5 hat da was damit zu tun, wie oft ich da drücke. Ne? Was? Er hat gar nicht versucht sich zu retten? Er hat gedacht, ne. Gegen die Olle und Böden offen möchte ich nicht kämpfen. Gut da wollte ich jetzt nicht was ist das? ich habe jetzt einen raketen konnten mitten raketen gold nicht geil ja, egal geil. Hey, hier was ist das Der ist ausgewichen, dieser ultimate von den kong ist aber jetzt richtig gut also wow kacke Hör mich dann an bin durch die wand gedüst und auf ihn los oder durch den boden ja, voll broken okay bringt da gar nichts mehr. aber wenn ich gar nichts drücke dann macht er ein bisschen schaden noch vorher ne? ich glaube die freien ist dann daraus hat ja, voll nicht in die richtung ja, das ist auch so eine sache ich weiß nie wohin diese Dinger hier fliegen immer diesen diesen Ich Hasse ihn so sehr, ey. die die kommt gar nicht rein. fliegt jetzt gerade einer raus. Wer raus? Jetzt hinter mich bringen. Tschüss mal noch am leben Ich ist diesen rettungsbuch von denen. ich weiß nie wie lange man dann aufladen kann und so und ich schaffe irgendwie nie mich damit zu retten voll kacke ich treffe dieser blöden etwas gar nichts Oh, komm her, flieg weg, okay. Kommt sie denn mal rein? Gut, muss schon sagen, Donkey Kong, haut ihn raus. Bist ja der mit dem Muskel nicht halt gehören glaube ich. Natürlich bin ich noch acht. Natürlich bin ich noch 8.3 Warum nicht? Aha. einsammeln ich vergesse mhm. zu aktivieren tschüss ich damit mit dem raketen kurz rauskommen gut kumpels kommt man weiter Okay, solange ich jemanden habe, der mir hilft, der wird halt nicht so schwierig sein. So, ein Donk-Kong, der fliegt nicht so schnell raus hoffentlich. So ja. Pass auf, der dreht durch. War oh, gut gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich den retten kann, ne? Hilfe. Nein. Warum? da nicht wahr ja ich habe hier beim ersten versuch mit denen ah. hm. wieso würdest du jetzt getroffen und schon schnell Geh kaputt war danke Ich wollte schon sagen. Warum? Kung vor Affe. Hm. Hm. Ja, natürlich habe ich jetzt wieder mit voller hohem Punktzahl geschafft. Ja natürlich. Das darf einfach nicht wahr sein. Natürlich kein Ticket jetzt eingesetzt. Man oh, dann später extra ja den beschissenen charakteren komme ich voll weit mit denen bin ich eigentlich recht gut bin bin ich voll grottig so typisch ja, als ich habe die, die kommen erstmal hier hinter mir ich glaube der einzige schlechte charakter der noch üblich ist Fuego. Ist oh, ne? ja das wird komisch obwohl irgendwie kommen als gegner ihr scheint er relativ stark zu sein das computer gesteuerter irgendwie nie irgendwie diesen seitwärts smash hier äh seitwärts special hier vermasselt wo man ja irgendwie richtig timen muss glaube ich ja die Seilen hier so rein da muss man glaube ich je nachdem wie man drückt ob man zu früh zu spät oder punkt genau drückt macht man irgendwie mehr schaden oder so also ja der computer erschafft hat natürlich war perfekt der anfang ist die sich ein bisschen an wie sonic so wort ist da was ich meine steht ihr was ich meine zwölf äh. minuten war halt schon wieder war voll kurz wieder natürlich war halt voll kurz ich ja ich bin einmal verreckt. Aber wenn ich jetzt dieses eine mal nicht verreckt ne? wenn ich dieses eine mal nicht runtergefallen dann hätten wir wahrscheinlich punkt 9.9 geholt mit den die hey. wenn schon voll retardet dann hätten wir schon ganz durchgehen können. ich denke mal da steht logan paul paul log steht da Okay, Logan Paul, von denen hört man ja, wo jetzt nicht mehr so, aber mit dem Todeswald, wo er Leiche da gefunden hat, wird natürlich aufnehmen wollte. Ja, überall gehört. So, was kriegen wir denn? X. Drei Sterne. Ravioli. Master Bay. Ich sollte eigentlich nicht mehr so viele neue Ohren ticket bekommen weil ich sehr viel geistertafel gemacht habe also also sehr sehr viel ich habe jetzt irgendwann mit 1000 geister also mir fehlen nicht mehr viele ich habe glaube ich alle profi und alle äh, junior geister mittlerweile so wir machen weiter mit rob äh, den hier wir haben das volle gesichter Ja, wir spielen einfach mal mit dem ticket Weil warum denn nicht rob kann ich definitiv besser zerstören als als die kong also ich da verstehe rob war irgendwie so ein roboter den man sich kaufen konnte mit ein paar spielen und ja der hat irgendwie die spiele automatisch gespielt ne? So war irgendwie und ja wollte schon sagen wenn ich jetzt rausfliegt deswegen ne? ja den konnte den konnte man irgendwie so Nintendo controller so einen alten NES Controller in die Hand geben wer man gespielt hat und er dann automatisch gespielt und nur einige bestimmte Spiele glaube ich ne ja damals hat Nintendo auch schon experimentiert ne? ich weiß jetzt nicht wann mein Laser voll aufgeladen ist ne nimmt an mit so glänzen ist schon der Kopf was ist nein wenn er jetzt rausgeflogen wäre ne? kein schaden ich habe keinen schaden du bist ja jetzt habe ich schaden jetzt nicht mehr ja gut gemacht Oder beim titel reinschreiben wally oder ja ne? Oder nummer 5 nummer 5 lebt hinter dem film wir sind schon draußen okay, dieser seitwärts angriff ja die sehr schnell weg glaube ich ja Ach man Was ist jetzt schon wieder passiert ich dachte ich fliege raus ich sehe oh, ich ich wollte gar nicht das ding da aufnehmen ich wollte die pistole aufnehmen die am boden lag dann sehe ich auf einmal wie ich einen kilometer weit wegfliege. und ich dachte ich fliegt schon wieder raus box buch oh. ist also eigentlich perfekt für diese level oder oh, haut mich heraus pass auf habe so was von gewusst du blöder Pissar. da wo ich mir ein ticket ein ich dachte vielleicht tut er halt noch abklingen in der zeit in der er wieder reinkommt aber nein natürlich geht jetzt wieder irgendwas schief Und die brauchen aber den unteren Was war eine Glocke gehört. Wir sind doch schon außerhalb des box Na gut, was war super. <lacht> schon wieder. Was ist that? In luft pass auf. Boah, ich wollte schon sagen wenn ich jetzt schon wieder ausfliegen ne? oh. raus gibt es jetzt einfach nicht genau was schießen hier die fliegen einfach nicht raus alter doch mal raus Tschüss. Muss jetzt nicht mehr genau was seine Dings war. Ist glaube ich anders. in alten Spielen sei man nur durch, wenn nur durchgedreht einfach nur unkontrollierbar geschossen. es ne? kann nur eingeben. Hallo. Oh, bin eingesteckt. Mich rein. war lass mich. Ich will meinen Laser schießen. Oh, ehrlich. will raus, mein Gott. Ja, weil ich war so. Wie kriegt ich damit, Rob? R ja, ob 8.1, kommen Lass mich hier nicht verrenken sehr gut ich habe ich punkte wenn ich das ding kaputt mache ist nicht darauf geachtet und seine ganzen luftangriffe wie der hier zum beispiel sind überpowered. da oh, ehrlich. Also ich dachte, der wäre hier noch dick genug, wenn ich den treffen würde. Aber nein. Nee. Uh, Rob, du enttäuscht mich. Ja, warum kannst du nicht so sein wie Wally? -E? Der ist wenigstens putzig oder die oder das. Keine Ahnung. Gut, wir kämpfen gegen latviech nehme ich das der voll aufgeladen? denke ich den ja machen, ne? Boom. Ja, voll viel Schaden. wieder so ein Rettungsruf, von dem ich nicht genau weiß, wie er funktioniert. Ich weiß nicht, ob man das mehrmals drücken muss oder so. Was ist das? das? Macht ja gar nichts am Schaden. ist eigentlich so einfach ne? warum bekomme ich so viel schaden bin ich mir nur ein was irgendwie voll schnell schaden ja ich habe gewonnen sieges Tanz, der tanzt den roboter versteht ihr weil er ein roboter ist ich bin ein roboter 9 natürlich neun Oh, die haben ein ticket benutzt also gut ich mir jetzt gelohnt Und mir steht gar nicht wie hat lied heißt irgendwo wenn die abgespielt werden ist das Rob ist das robs thema ich weiß nicht interessiert mich nicht so für Rob, wenn ich ehrlich bin wissen ob ich noch neun charaktere übrig bleiben ne? also 400 parts werden wir auf jeden fall noch klassisch muss abgeschlossen haben dann machen wir noch ein bisschen abend modus äh, ja das auch aber äh, machen wir noch ein bisschen als modus Vielleicht, äh, versuchen wir noch alle möglichen geister zu holen mir fehlen noch 200 also ich habe sehr viel geistertafel gespielt so gut wie ich glaube ich habe jeden junior und Geist, den man da holen kann, geholt. Aber ja, mir sind alle, alle haben irgendwie ein Haken da, also keine Ahnung. Ich glaube, mehr kann ich dann immer holen. Nur noch Ass und Legenden äh, Geister sind da übrig. Neu sind von da habe ich auch einige Ass Geister bekämpft und ja, Legenden würde ich sagen, machen wir während den Aufnahmen ne? mal schauen. aber gleich haben wir noch ein bisschen Zeit können wir ja noch ein bisschen machen ne? ich sehe ja dieser eine legenden geist den ich gebrauchen könnte dabei aber einen Moment weg ne genau ja ruhig mal ein paar vier Sterne Geister hier bekommen vom klassischen muss kommen und ja mal machen man ja mal machen ne? ich fällt ein wir finden ja nur noch zwei meilensteine für Geistertafel. ich glaube zehn legenden gegner besiegen von dem noch gar keinen besiegt haben und zehn kampf items einsetzen welche äh, ja ich, ich so ungefähr gleichzeitig bekommen müsste weil ich wenn ich gegen legenden gegner kämpfe dann sich auf jeden fall items ein das kriegt ich wahrscheinlich derbe auf die Fresse. Nintendo. Glückwunsch und oh, nee. Versuch, mich zu verschleppen. Meine Technologie zu benutzen. Knuckle Joe. Shadow Man. Ja, alles nicht mehr neu. Kokoloko ich kriege keine neuen mehr außer die drei sterne ich glaube man kriegt bevorzugt neue ne? man so dann gucken wir mal hier bei geister tafel so als ich suche legenden kommen äh, tafel tauscht tausch tausche alle geister neue ein knochen -Bowser zum beispiel der Boden verursacht schweren Schaden. kampf auf haben für Gegner, Abwehr für Gegner. da muss ich mir extra was herstellen. Anti-Feuerboden. Und ich setze ein Item natürlich ein. Konstant Schaden zu. den Gegner mit 50% Anfangsschaden antreten. mal das hier. Und ja, ich steuere den Mie Mie kämpfer gerade. Ja, was soll's. Gucken, wie er abläuft. Ich müsste ja eigentlich nur Konter einsetzen, so habe ne? ja, ich jetzt ausgerüstet. Ich dachte, du das Feuerschaden, äh, feuer Feuerdings machen. Ich merke gerade, ich heile mich nicht mehr automatisch hoch. Stimmt. Was? Du machst die ganze Zeit Grabs, ehrlich. Boah, ehrlich, der macht die ganze Zeit nur Grabs. Willst du mich verarschen? Boah, ich dachte, jetzt saut sich selber aus. Ah, da wird ja nix. Vor allem der Grab mich die ganze Zeit. Geil. Ja, geil. Was ist das denn für ein K Kampf gewesen? Oh. Äh, Tafeltausch. Sind jemand anderen natürlich kriege ich hier wieder nichts, was ich will. war ehrlich. Glaub, er ja. Wer ist er? Austausch mehr. Oh nein gegen das ich müssen mal kämpfen ne. Was für eine Musik! Was soll ich freue Kampfitem, boah, <lacht> da läuft ja richtig geil, ja. Haben das ist auch wieder einer dieser Gegner, gegen die ich echt keinen Bock habe. Alter, oh mein Gott. Aha. Oh. Der also diesmal da. Keine Ahnung, was wir hier nehmen. So mal das. Versuche mal. Ha, die Legenden, die sind ja natürlich wieder voll übermäßig. So, ich kann jetzt eigentlich die ganze Zeit wegrennen, ne? Und warten bis der auf 0 KP geht. Boah. Und schreibe ich mich natürlich nicht hoch, weil ich das mache ich keinen schaden mehr gegen den ja kack ich habe mich einmal geheilt genau ich sehe irgendwie nicht konstant schaden also was soll das wieder kommt noch einer, Das ist für mich das Verein, Scheiße. Oh, komm, einen versuchen wir noch. Wenn mal einer auftauchen würde. Ja. Ja, Baby Bowser. ein werde ich aber noch schaffen, war oh, schon wieder. Smash dann nehmen wir mal jemanden, der auch auf Dauer Schaden machen kann. Zum Beispiel Fox, kann ja die ganze Zeit ballern. Jetzt kommen zwei Gegner, sehe ich gerade. wieso komme ich ja nicht vorbei Komm, kann <expand> ja bleibt da bleibt weg von mir okay der hat keine super rüstung anscheinend kommt noch Le Nein, ah. Oh. Oh, kaputt. So, jetzt kommt er. Ja, super, geil. Gut, jetzt den kann ich einfacher treffen, weil er so riesig ist. da kommt nicht klar mit, was ich gerade mache. Oh Gott. Oh, Wollen Sie mich verarschen? komm! Nein, jetzt nicht echt! Nein, das ist doch jetzt nicht wahr, Mann! Oh. Boah, jetzt echt? Ne. Boah, Junge! Ja, ich hätte... Ja. Alter! So, beide, wenn damit mit Anfang Schaden antreten, ne? gibt es da einfach nicht? da so, du bleibst weg von mir. Ich muss hier so viel Schaden wie möglich machen erstmal. Aber auf zu so springen, Mann. dieser Pisser, der springt jetzt die ganze Zeit nur. Hey. So, komm. Wer wäre ja gelacht. So, mach mir nicht so viel Schaden, Kollege. So, ich heim mich einmal hoch, also oh, verarsch mich nicht. Oh, dann vielleicht ah! ich meine ultras mensch komm ich habe ich gelacht weil er fast gar keinen Schaden gemacht oh, oh gott da wird nervig hier mit denen ja und Ob ich die jetzt kriege, ist ja auch so eine Sache. Ich setze hier alles ein, mal oh. so ja, noch nicht mal ein Effekt wird, aber also wir haben eingeschafft, ne? alles ja, klar. <lacht> äh, ja feiern fest irgendwie war kein feier im charakter da glaube ich dann guck mal noch mal in der truhe nach und hey da müsste glaube ich der letzte Kämpfergeist sein der mir noch fehlt guck mal trainerin äh, nein oh. habe ich so eine schwierigkeiten hier irgendwie unter geist ist also, ich vergesse halt immer wieder und ja, boom ich habe 100 von 100 cool, aber noch nicht irgendwie. Nicht ich habe nur die Smash-Version von denen und nicht die keine Ahnung. Gibt einmal Smash-Art und einmal Original-Art. Ja, und ja, ich habe ja. Das sind alles die neuen neue vier Charaktere. Ich hier gut habe ich für Geister auf Screen, oh. so da. Popinski und ja, die habe ich alle per Geister Tab freigeschaltet. Das sind alles Profi oder Junior Dinger, ich an, alter. Und ja, wenn nicht mehr viele äh, 290, glaube ich, gerade gut. Jedenfalls ist mal machen wir weiter mit dem Abenteuer-Modus und dann gucken wir mal, wo wir noch es hingehen können. Da ist ja nicht mehr so viel übrig und. Ich bedanke mich als Zuschauer und sage Tschüss, bis zum nächsten Fall.